Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu Dingen, die ihr entdeckt oder nicht entdeckt habt? Ich habe eine Frage, wie soll man jemals Level 20 werden? Ja, das geht. Und gar nicht. Nebenquests. Können wir. Äh, ja Nebenquests, wenn ihr das Hotel gemacht hättet, würdet ihr jetzt mehr Erfahrungspunkte kriegen. Kriegen wir also irgendwelche. Kann ich sagen. Ihr kriegt ein Level, dann... Kriegen, ist wir, kriegen wir irgendwelche Punkte jetzt äh, auf der für das Abend von die 50 Talentpunkte können. allein, weil das Finale so unfassbar seltsam war. Okay. Das habt ihr euch verdient. Ihr kriegt alle ein Level 50 Punkte. Können wir die auf anders vergeben, auch auf die Standardwerte, auf Stärke, geschickt Charisma und so? Ihr kriegt Talentpunkte. Ihr kriegt ihr auf Talenteigenschaften dürft ihr nicht steigern diesmal. Okay. Auch auf also auf den Zauber können wir es nicht steigern, oder? Zauber darfst du dir steigern, wie du lustig bist. Mit den okay. Punkten. Zum so, Fick. Was zum also so Fick ich, war dieses Ende? Ich gebe dieses ein eine 1 plus. <lacht> ja, ja. Okay. ich gebe dir eine 6. Ich wiederhole, ich weiß nicht, was das war. Es war anders geplant. Was, äh, wie war es anders geplant? Na, weil ich kann mir nicht scheiße. vorstellen, wie es anders geplant sein sollte. Na gut, der Kampf zwischen den beiden war. gedacht, ich bin eigentlich davon ausgegangen, ihr das kümmert euch blöd. um ihn. Bis ihr ihn auf fast null Punkte habt, er ist plötzlich sehr schnell aus dem Fenster raus und klaut euch den Wagen. Also ich war Wagen nicht erwartet, was wurde das so geplant Ich, ja ich gebe euch doch keinen Wagen dauerhaft, also bitte. Was erwartest du? Aber Betsy! Sie ist jetzt seine. Wird der nächste Bossgegner. Es <lacht> <Das> ist ein <lacht> sehr starkes Pferd. Das Pferd wird noch der Gegner. So verteilt. So. 30 Punkte habe ich schon vergeben. Wo gehe ich noch? 30 Punkte habe ich jetzt auf, auf den Tierbefehl. Ein, also 10 ja. Punkte. Ähm, auf Heilkunde habe ich, habe ich noch 10 drauf gegeben habe ich jetzt 75. <lacht> Wo könnte ich noch 22 gebrauchen? Ich habe gelernt, Unterhalten ist eine. oder Unterhaltung ist eine sehr wichtige Fähigkeit. Und ich habe ja, mir das ich gut hab gut mir die Fähigkeit manipulieren gut. gegeben. Jetzt mal das kann ich ich. Hat, ich, Statt, statt betüren. Doch kann ich. ich, ich kann, nein, kannst du nicht Doch kann ich, weil ich so vorher einen Charakterbogen eingetragen habe. Mit dann Null. darfst du das. Dann. Aber dann Und dann ist darf dann das. Sicher. Doch dann ist das eine neue Fähigkeit, die ich jetzt, wo ich jetzt Wert drauf habe. Von mir aus. Kannst das tun. Sonst noch hm. irgendwelche Fragen? Irgendwas zur Lord, zu irgendwelchen Figuren, die ihr kennengelernt oder nicht kennengelernt habt? Der Typ vom Hotel. War das wirklich Harry Potter? Ja, bei dem war geplant, dass ihr bei ihm ein, zwei nicht bleibt, mehrere seltsame Geräusche hört, dann irgendwann abends vielleicht, wenn ihr glaubt, ihr seid allein, Dachboden erkundet, da seine Mutter findet und dann von ihm angegriffen werdet. Bis ihr ihn verprügelt, weil er hat nicht, er hat keine guten Werte. Wäre halt so eine kleine side -Story gewesen, die vielleicht ein bisschen was für den Charakter getan hätte. Sie ihn vielleicht erst verdächtigt bei dem ganzen Zeug. <köhnt> ihr, seid, ihr seid einfach hoch, habt eine Bratpfanne abbekommen und seid abgehauen. So, jetzt habe ich auch was auf Basteln. Dann meine neue Waffen basteln. <lacht> Hauptsache, ich habe meinen Lieblingshumpen noch. Und Angriff umleiten, das ist jetzt auch ganz sinnvoll. Und eine das hübsche ist, Tasse. Kann. Ich kann jetzt auch Angriffe umleiten, das ist auch ganz, das könnte relevant werden für zukünftige Abenteuer. Ja, du hast ja gesehen, dass das kann, also das ist nicht schlecht. Das kann ich jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich habe jetzt Drohnen auf 90. Und etwas, was wir in der nächsten Zeit wahrscheinlich brauchen werden, Handel auf 80. Mhm. Drohnen habe ich jetzt auf 50, und, ja. Ja, Wird und besser der Charakterbogen. Können, ja, können, wir die, können, können wir die Punkte, die wir die wir die auf psychischen Skill und physischen Skill, können wir die wieder zurückkriegen oder die kriegt ihr immer am Ende bzw. am Anfang wieder. Das war schon immer so, das okay. wird auch immer so sein. Und regenerieren, wie, wie sieht das aus mit und ihr seid Gesundheit voll, und? wie ihr seid voll wie immer außer die geistige ja. Gesundheit, die habt ihr nicht zurück. Nach, nach, so. dem, nach dem besäufnis, was das in der. wir nicht ein paar Mal zwischendurch? Ja, aber bei dir reicht's nicht, du. Nur wenn du es aktiv im Spiel machst. Wie fertig. Okay, ich habe mir jetzt geistige Gesundheit auch eher ge ge ge ge die Dings. Ähm Wie war das jetzt? Egal. Ich hatte da glaube ich, ich glaube ich 14. Zähl mir noch eins. Ich habe einen geistigen Gesundheit regeneriert. Gener <lacht> ja, dann ist das so. Ich war eh schon fast fett. Ähm. Gut, äh, gibt's noch sonst irgendwas zu klären? Nee, wir haben eigentlich alles, wir haben irgendwie alles mitgenommen, was es gab. Was hätte noch ein Zettel, wir äh, dürfen wir erfahren, was auf dem Zettel gestanden hätte? Äh, An Anweisungen für das Ding, äh, was es zu tun hat. Hät, das, das, hätte uns wahrscheinlich weitergeholfen bei ihm oder bei dem... Das hätte euch auf die, wenn ihr das irgendwie entziffert hättet, oder nicht ihn gefragt hättet, vielleicht die Kellnerin, die bei ihm arbeitet, die ihn hier auch nur ansatzweise angesprochen habt, euch das hätte übersetzen können, weil sie für ihn arbeitet. Wir so. wussten von keiner Kellnerin, es war von keiner Kellnerin ich hab die sie, Rede. Ich hab's oh, sie, oh, sie am Anfang sie erwähnt. Sie wurde erwähnt, einmal ganz am Anfang. Na <lacht> toll. Ja, ihr, habt sie, ihr habt sie als irrelevant abgestempelt, dann habe ich sie halt nicht mehr erwähnt. Weil ihr habt sie halt nicht mehr getroffen. Die Random Events waren der Säufer, jetzt hätte auch die alte Frau der Kellnerin sein können. Okay. Das hätte uns wie weit geholfen, dass wir jetzt den Zettel gehabt hätten? Weil ihr ihn dann direkt identifiziert hättet und dann vielleicht nicht. Oh hey, kennen Sie den? Oh, lass mal sehen. Ups, Zettel weg. Ich habe keine Beweise mehr. Jetzt kommt in den Keller, wir bringen uns gegenseitig um. Na, sehr oh. toll. Gut, na dann. Ja. Mach mal, bringen wir das zu Ende, bevor es. Wir haben jetzt. Wir sehen uns beim nächsten, beim nächsten Sephora dann wieder. So. Ja, wie gesagt, ihr habt erfolgreich einen Feind gemacht und äh, ihr habt bestimmt auch andere Dinge erreicht. Also ich mag ihn, man kann gut mit ihm reden. Ja. Mark, nächstes ja. Mal hole ich mir noch mehr ja. Waffen. <lacht> ähm, ich ich schaffe es ich noch. Im ah, ohne war. Ich. Jetzt bin ich sauer. Ich schaffe es ja. noch, dass, okay. ich so, dass wir. Ey, Mordi, ich schaffe es noch, dass wir am Ende wirklich noch so so ein so, so Filmende haben, wo ich einfach eine Eins auf überreden werfe und er einfach wirklich auf. Das wird nicht mehr gehen. Er war jetzt noch ähm, am Anfang, danach ist er. Das wird noch viel schlimmer. Das wird, das wird noch viel schlimmer. Das wird, werden noch viel schlimmer Kämpfe sein. Oh, ich habe jetzt 90 dran, auf große Klingen. Das ist der Plan fürs nächste Mal. Da bringst du mich nächstes Mal um. <lacht> Bis dann. Ja. Gut, ähm. Ich würde sagen, wir beenden das hier, bevor es noch blöder wird. Ähm, Ohne ich mir einfach... noch irgendwo einen Zweihänder? Leute, es ist es ist einfach. Kannst du auch einfach wirklich buchstäblich es eine sehr bekloppt. große Klinge geben? Leute, es war bekloppt genug. Ähm, ich, ich sag mal, danke fürs Zuschauen, und den Zuschauer, ähm, danke fürs Mitspielen, danke fürs Aushalten <lacht> an Molly als oh, Spielleiter. Aus Final Fantasy als passender Gegner zum mm. Final Fantasy Boss. Es existiert bei mir. Danke. Das Riesenschwert. Das war eines der ersten Items, die ich überhaupt gebaut habe. <lacht> Gut, dass ich große Klingen jetzt auf 90 habe. Und da bricht mich hier nicht in meine Abmoderation. Ich habe auch dieses wirklich. Ich will das jetzt hier beenden. Ah. Was, was? Berserk? Dieses Ding habe ich auch. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Lass uns diesen Stream nicht noch länger an die Runde. Äh, in die, ich ich glaub, in das ist 10. ein Schwert, was 4 Meter oder so lang ist. <lacht> Ach, du meinst die Berserklinge aus so. Dark Souls? Basiert darauf, ja. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ihr könnt jetzt gerne noch weiter, weiter quatschen. Tun wir. Danke an, an Mordi fürs, fürs Spielleiter machen. War wieder großartig, wie er uns ausgehalten hat. Danke War das an hier? Ikerikus Mordi. Wieder nervig als üblich. Danke an den Namen, Rest. an den Rest, <lacht> an Flegi und an Max. Ähm Danke fürs Zuschauen an alle Zuschauer und die hier dabei waren. Ähm, na dann, ein, zwei Sachen habe ich noch gleich in der Endkratz zu vermelden. Ähm, aber danke an alle Mitspieler. Einige sehen wir, sehe wir, seh ich übernächste Woche schon wieder. Den Molly und den Max zu, Nein, zum Inselabenteuer. Spieler und glaubt mir, es, ist, es wird furchtbar. Das wird hoffentlich nicht so furchtbar wie dieser letzte Kampf jetzt hier. Aber wir war, werden sehen. Er war seltsam nicht furchtbar. Er war Kunst. Gut, na ja. dann. Ich mochte es, war nur, ich bin nur ein bisschen zu müde, was ich mal so genießt. Gut, ja, ich bin auch jetzt müde, also. Ich hab noch einen tollen Abend. Ich bin Danke raus. Ähm, gute Nacht. Gute Nacht. Tschüssü. So, na dann, schicke ich euch mal die Endcard. So, willkommen in Endcard. Zwei Sachen habe ich noch anzukündigen. Montag, den 19. 9., also morgen, ähm, also nicht morgen am Sonntag, sondern wir haben jetzt schon, also übermorgen, beziehungsweise morgen, weil heute Sonntag schon ist. Ähm, Montag den 19.09. großer International International Talk Like pirates Day Arr. Stream Special Stream ähm, mit Monkey Island, The Secret of Monkey Island Monkey Island 2 The to Avenge, The Curse of Monkey Island und das neue an dem Tag zu rausgekommen, dann rausgekommen kommende Spiel Return to Monkey Island. Da werden wir vier Spieler in einem Abend spielen. 18 Uhr Monkey Island 1. 19 Uhr Monkey Island 2. Ist, wir, wir ziehen volle, volle Pulle durch. Ähm, 20 Uhr Monkey Island 3. Also und dann um 21 Uhr. Fangen wir das Let's Play an. The, uh, Return to Monkey Island. Das war dann. Weiter geht es dann, glaube ich, damit am Freitag, wenn ich mich nicht alles täusche. Im Streamplan. Und die Woche darauf ist am 1. Oktober. Sollte auch wieder einschalten. 1. Oktober. Das ist ein Samstag, also übernächste Woche. Samstag am 1. Oktober spielen wir Pen and Paper. Ich muss wir mir den Namen noch mal angucken. Wie habe ich das genannt? pen paper Nooi no, island Das ist so spät. <lacht> Pen-Paper-Norui-Island. Äh, mein kleines Insel-Amateur, in dem ich der, der Spielseiter sein werde. Da werde ich den Mordi und den Max, Mordi der, der heute den Spieler gemacht hat, und Max der den, den Ork, den, den Morg, den Org gespielt hat, den sieht er da wieder. Mich als Spieler und die beiden als Spieler. Lohnt sich auch einzuschalten. Diesmal nur eine Woche dazwischen, sehr kurzer Abstand. Ja, Einschalt lohnt sich da jetzt dann, da wird es dann wahnsinnig mit, da werden wir alle wahnsinnig mit Modi Spieler. Ähm, gut, da, da morgen fällt du ihm aus, das werde ich dir nach der Scheiße, weil ich das brauchen um mich von dem Chaos zu erholen. Ähm, ja. Das war's von mir aus, das war, mehr, das war meine Sachen. Nochmal danke an alle, die mitgespielt haben. Und danke an Mordi. Danke an alle, die zugeschaut haben, die sich diesen, diesen Wahnsinn gegeben haben. Das sie ertragen haben. Gut, dann bleibt mir nur noch zu sagen: Kommt noch mit rüber in den Raid. Wir Wade, noch wohin? jemanden? Schick ich schicke mich noch rüber in den Wait? Und zwar zum Marnigo. Der ist gerade live und spielt Dead Island. Ja, das ist vielleicht ein bisschen gruselig. Weiß ich nicht. Ähm, wie es aussieht, spielt das mit Metatron zusammen. Multiplayer-Spiel. So, kommt noch mal drüber zum Marnigo. Danke fürs Zuschauen nochmal. Ähm, ja. Gute Nacht. Bis Montag. Zwei Giauts. Ich bin kaputt und müde. Danke für diese fantastischen 7-Stunden-Stream. Äh, lang und anstrengend. So, kommt nur drüber ein Wait. Zum Mani und habt ihr noch einen tollen Abend, ein tolles Wochenende, Restwochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Großartiger Monkey Island stream Vier Monkey Island teilen in einem Stream, das wird großartig. Haut ähm ne? gute Nacht. Bis dann und ciao. zwei